und wir werden heute eine ganz außerordentlich wichtige Methode kennenlernen, um die grinsche Funktion bei, einer, bei vorgegebenen Randbedingungen tatsächlich dann auch äh, zu finden, weil davon hängt es natürlich ab. Ähm, die formale Lösung ist nur zu verwenden, wenn man die grinsche Funktion auch kennt. Ähm, die Methode, die wir heute ähm, ähm, durchgehen werden, ist die sogenannte Spiegelungsmethode oder auch Bildladungsmethode bezeichnet und äh, sie basiert im Prinzip direkt auf dem, was wir aus der, bei der Herleitung der formalen Lösung äh, schon gesehen haben. Ähm, Grundproblem ist also Lösung der Poisson-Gleichung, jetzt aber eben mit äh, Randbedingungen im Endlichen und wir haben bei der Beschäftigung mit der grinschen Funktion gesehen, dass das Superpositionsprinzip wirklich ähm, fundamental äh, wichtig ist, weil wir können aus der ähm, Lösung für eine punktförmige Ladung und nichts anderes ist letztendlich die grinsche Funktion, ähm, ähm, sofort auch ähm, Lösungen für beliebige, nicht-deltaförmige Inhomogenitäten ähm, erschließen und zwar in der Form, ähm, wie wir das jetzt schon mehrfach gesehen haben, als Integral über die Greensche Funktion multipliziert mit der ähm, Volumenladungsdichte ähm, rho v. Und ähm, wenn wir ähm, dies ähm, haben, dann kann ähm, durch diesen Teil oder dieser Teil äh, des Potenzials äh, ist letztendlich, wie man hier ja sieht, vollständig durch die Lösungen im Lösungsvolumen äh, bestimmt. Da sind noch keine Grenzflächen äh, drin. Damit die Gesamtlösung äh, die vorgesehenen Randbedingungen erfüllt, muss diese Greensche Funktion des Freiraums, das ist ja letztendlich nichts anderes als das. Potenzial einer Punktladung, äh, wobei wir jetzt die Ladung dann formal zu 1 gesetzt haben, genau das ist die grinsche Funktion, ähm, die müssen wir verändern. Und zwar äh, kommt hier ein zusätzlicher Summand hinzu, der Lösung der Laplace-Gleichung, also der zugehörigen homogenen äh, äh, Gleichung sein muss, und es ist klar, wenn ich ein, ähm, eine Lösung der Laplace-Gleichung, der homogenen Gleichung zu G hinzu addiere, dann wird G immer noch eine Lösung der Poisson-Gleichung sein. Ähm, das folgt aus der äh, Linearität des Laplace-Operators. Und nur für äh, lineare Differentialoperatoren wählt man ja den Grinschen Formalismus. Die Idee ist jetzt folgendermaßen: Wenn ich also ähm, die Green's Funktion des Freiraums kenne und jetzt Randbedingungen einführe, dann werden diese Randbedingungen ja dazu führen, dass ähm, das Feld der Punktladung hier in dem Fall oder diese Green'sche Funktion nicht mehr die Green'sche Funktion des veränderten Problems ist, weil ähm, die Randbedingungen nicht eingehalten werden. Das werden wir gleich am Beispiel dann tatsächlich auch nochmal genauer sehen. Und jetzt kann ich natürlich keine zusätzlichen Ladungen im Lösungsvolumen äh, platzieren, weil damit hätte ich ein komplett anderes Problem. Ich habe aber die Möglichkeit, den Einfluss des Randes äh, zu modellieren, indem ich außerhalb des Lösungsvolumens Ladungen einführe, die gar nicht da sind, die ich nur als Modellladungen nehme ähm, und äh, das so mache, dass äh, die ursprünglichen Ladungen plus die Modellladungen, das zugehörige Feld oder das zugehörige Potenzial dann eben die Randbedingungen erfüllt. Wenn das der Fall ist, dann... Ähm, bin ich wegen der Eindeutigkeit tatsächlich fertig. Ich habe dann ein Potenzial gefunden, das in V die Lösung ist und gleichzeitig auch die, äh, Rand, die vorgegebenen Randbedingungen erfüllt. Und dann wissen wir schon, wenn wir das gefunden haben, dann ist es auch eindeutig, bis auf eventuell additive Konstanten, die uns nicht weiter äh, interessieren. Und äh, diese Ladungen, die ich also außerhalb des ähm, Lösungsvolumens platziere, ähm, die haben keinen direkten Einfluss, aber sie haben natürlich Einfluss auf die Lösung, sonst würden wir das Ganze ja nicht machen. Ähm, und Man kann sich das so vorstellen, dass ja auch die Oberfläche selber einen Einfluss auf die Lösung hat, weil auf einer Oberfläche werden von den anwesenden Ladungen im Volumen ähm, selber Oberflächenladungen influenziert und den Einfluss dieser influenzierten Oberflächenladungen, den versuchen wir zu simulieren, zu modellieren, indem wir stattdessen außerhalb des Lösungsvolumens Ladungen platzieren. Ja, Am besten wird das, glaube ich, klar, wenn man es mal an einem konkreten Beispiel äh, durchführt. Und natürlich starten wir hier mit einem besonders einfachen, aber auch durchaus wichtigen Beispiel, wir betrachten nämlich eine einzelne punktförmige Ladung Q, ähm, die vor einer unendlich ausgedehnten ähm, Ebene sein soll. Und diese Ebene, ähm, da nehmen wir an, dass sie auch beliebig gut leitfähig ist. Also ein perfekter Leiter unendlich ausgedehnt. Ähm, zur Nomenklatur. Ich habe schon gesagt, wir haben die Ladung Q. Ähm, die sei in einem Abstand A zur Oberfläche ähm, ähm, äh, platziert. Und äh, wenn wir jetzt an einem Punkt R das beobachten, dann haben wir natürlich verschiedene ähm, Größen, die wir uns anschauen. Wir haben eben den Ortsvektor R. Der wird in Zylinderkoordinaten, und das ist natürlich eine äh, günstige Koordinatenwahl, in Zylinderkoordinaten wird der einerseits die Z-Komponente haben, andererseits eine Rho-Komponente. Die Phi-Komponente spielt jetzt hier zunächst mal keine Rolle, weil das Ganze ja auch rotationssymmetrisch gedacht werden kann um die Z-Achse herum. Also Koordinate Rho, Koordinate Z sind klar und wie immer bei solchen Anordnungen spielt natürlich auch der Abstand der Ladung zum Beobachtungspunkt eine Rolle. Das ist hier der Vektor R und das ist natürlich nichts anderes als R minus R' und R' wäre hier A mal Einheitsvektor in Z-Richtung. Und die Länge von R, die ist offensichtlich Rho-Wurzel aus, Rho plus Z minus A. -Quadrat. Z minus A -Quadrat ist hier vorne, oder Z minus A ist hier vorne das Stückchen. Ähm, ja, hier ist schon ein normalen Vektor dran geschrieben. Das liegt daran, dass wir jetzt eben auch Randbedingungen natürlich mit ins Spiel bringen werden. Und wie immer werden wir den normalen Vektor so anordnen, dass er aus dem Volumen heraus zeigt. Und wir hatten früher dann schon die Materialien so bezeichnet, dass die eine Seite, diese Seite hier, eben 1 ist und die Seite in die n zeigt, dann die Seite 2 ist. Und die Randbedingungen fürs elektrische Feld bzw. für die, die elektrische Verschiebung habe ich hier nochmal hingeschrieben. Es gilt dann für die Normalkomponenten, dass d2 normal minus d1 normal eben die Oberflächenladungsdichte Rho F ist. Und für die Tangentialkomponente gilt, dass sie stetig ist. e-Tangential 2 minus e-Tangential 1 ist gleich 0. Wenn wir hier jetzt Vakuum annehmen, dann wäre d1 natürlich epsilon 1 mal e1. Das werden wir gleich dann auch einsetzen. Und ähm, ja, für das Metall, was auf dieser Seite ist, da wissen wir ja schon, dass auf dieser Seite kein Feld sein wird. Das heißt, sowohl E2 als auch D2 wird 0 sein, sodass sich diese Gleichungen hier äh, entsprechend äh, vereinfachen. E-Tangential gleich 0, was ja dann hier steht, äh, heißt insbesondere, dass das E-Feld senkrecht auf der Oberfläche dieses perfekten Leiters steht. Auch das haben wir in der Vergangenheit uns schon äh, hergeleitet und auch schon ähm, verwendet. Überrascht also nicht. Gut, das ist die Anordnung und wir können uns noch mal kurz in der, äh, ins Gedächtnis rufen, was wird jetzt passieren? Also wenn das, wenn ich diese Berandung nicht hätte, dann hätte ich hier natürlich um Q herum ein radialsymmetrisches ähm, elektrisches Feld äh, mit entsprechenden kreisförmigen Potentiallinien. Das werde ich hier nicht haben, sondern diese elektrische Ladung, die hier vor der leitfähigen Wand ist, wird natürlich einen Einfluss auf die Ladungsträger, die ja beliebig frei beweglich sind im perfekten Leiter, haben. Konkret bedeutet das, nehmen wir mal an, das wäre eine positive Ladung hier, dann wird sich eine negative Ladungsanhäufung hier ähm, ähm, anhäufen. Und es ist auch klar, dass die dann abfällt. Und je weiter wir von diesem Punkt ähm, gleich 0 entfernt sind, ähm, umso geringer wird natürlich der Einfluss sein. Und ähm, ja, diese Oberflächenladung, die sich hier ergibt, mit der ist natürlich wiederum ein Feld an Potenzial verbunden und was uns letztendlich interessiert, ist dann die Überlagerung hier im Lösungsvolumen. Wenn wir das direkt lösen wollten, würde das auf eine Integralgleichung für die äh, Oberflächenladungsdichte führen. Das ist relativ kompliziert. Wir können aber bei solchen einfachen Geometrien uns äh, sehr schnell überlegen, wie das Problem einfacher zu lösen ist. Und dafür ähm, ähm, zeichnen wir das nochmal etwa, äh, etwas anders. Wir haben also hier auf der einen Seite nach wie vor unser Lösungsvolumen äh, mit unserer Ladung und ich habe jetzt auch mal angedeutet, wie das Feld aussähe, wenn diese leitfähige Ebene nicht da wäre. Dann hätten wir eben dieses radialsymmetrische Feld. Und es ist schon klar, wenn man sich das anschaut, dann wäre das natürlich ein E-Feld, das hier oben und auch hier unten natürlich nicht automatisch senkrecht auf der Oberfläche steht. In der Mitte klappt das, aber außerhalb der Mitte werden wir immer einen gewissen Winkel haben. Das dürfen wir aber nicht haben. Diese Tangentialkomponente hier äh, muss verschwinden, weil die Tangentialkomponente ist stetig und wir wissen, dass es auf der einen Seite 0 ist. Also muss es auf der anderen Seite auch 0 sein. Ähm, ja, Und die Tangentialkomponente wäre ja hier eine Komponente, eine Komponente, die von unten nach oben gerichtet ist. Also können wir den nur kompensieren nur dann dadurch kompensieren, dass wir ein weiteres Feld haben, das eine entsprechende Tangentialkomponente von oben nach unten hat. Und ja, wie man sich leicht überlegen kann, wird das erfüllt, wenn das eben hier diese kleine, dieser, dieser blaue Pfeil wäre. Dann ist nämlich die Überlagerung von diesen beiden Feldern gerade dieser braune Pfeil, äh, der jetzt insgesamt länger ist, aber senkrecht auf der Oberfläche steht. Und man kann sich leicht überlegen, wenn ich das so mache, dann klappt das auch in der Mitte. In der Mitte wird es dann doppelt so stark sein, aber auch senkrecht stehen. Und hier unten klappt es natürlich auf die entsprechende, mit der entsprechenden Konstruktionsanleitung auch. Ähm, auch wieder mit einem größeren resultierenden Feld, aber vor allen Dingen eben verschwindenden Tangentialkomponenten in der resultierenden Feldstärke. Ja, und jetzt ist es natürlich einfach zu sagen, okay, wo kommt denn dann dieses Feld her? Und wenn ich das zurückverfolge, komme ich natürlich leicht darauf, ähm, dass ich hier eine Bildladung einführen kann. Und wenn ich diese Bildladung einführe, ähm, ohne dass jetzt diese äh, Ebene da wäre, dann wären in der Kombination der Ladung und der Bildladung die äh, Tangentialkomponenten ähm, entlang dieser Oberfläche, die jetzt für den Moment nicht mehr da ist, äh, tatsächlich weg. Und äh, dafür muss, müssen, muss das natürlich eine echte Bildladung sein. Das heißt, der Abstand auf der einen Seite und der Abstand auf der anderen Seite muss gleich sein. Und wenn ich hier eine positive Ladung habe, dann brauche ich hier auf der Seite eine negative Ladung der äh, identischen Größe. Ansonsten äh, funktioniert das nicht mit der Kompensation der Tangentialkomponenten. Ja, das Bild, was da rauskommt, das kennen wir übrigens natürlich schon. Das haben wir uns beim Dipol schon angeschaut. Hier nochmal ins Gedächtnis gerufen. Wenn wir ein Dipol hinmalen, dann ist eben hier an der Mittellinie genau diese Bedingung, dass das E-Feld immer senkrecht auf dieser Linie steht, erfüllt. Das heißt, der Dipol macht genau das. Wir können von daher für dieses einfache Beispiel auch schon sagen, ja, äh, die eine Hälfte dieses Dipolfeldes, das wird dann auch die Lösung sein. Und wir rechnen genau das jetzt aber tatsächlich auch nochmal aus. Ähm, ja, Randbedingungen sind ja ganz fundamental. Ich habe E-Tangential bei Z gleich 0 ist 0, beziehungsweise äh, Phi bei Z gleich 0 gleich 0, weil das ein perfekter Leiter ist und der eben ge äh, äh, geerdet ist. Dann habe ich eben Potential äh, 0. Das habe ich vorgegeben. Ich kann jetzt ähm, die Superpositionen von den beiden Potenzialen, also einmal das ursprünglich, die ursprüngliche Ladung und einmal ähm, die Bildladung direkt ähm, hinschreiben. Ähm, geometrisch macht man sich leicht klar, ähm, das hier war das große R, was wir vorher schon eingeführt hatten, ähm, und ähm, der Abstand der Bildladung zum Beobachtungspunkt, der ist einfach Wurzel aus Rho Quadrat plus Z plus A zum Quadrat. Ähm, und ähm, ja, wenn ich ähm, hier jetzt natürlich ähm, das Potenzial in der entsprechenden Art und Weise angegeben habe, dann kann ich natürlich sofort über E gleich Minus Gradient Phi ähm, auch das E-Feld ähm, ausrechnen. Wir machen das hier in äh, Zylinderkoordinaten. Wir haben keine Vierabhängigkeit, also brauche ich da äh, bei der Gradientenbildung mir auch äh, gar keine Gedanken drüber zu machen. Es gibt dann auch nur eine Rho- und eine Z-Komponente äh, fürs E-Feld, die ich jetzt hier eben hingeschrieben habe. Und ähm, interessant ist jetzt eben die Ebene Z gleich 0, wo wir uns das nochmal anschauen können, wie ist also das E-Feld bei Z gleich 0. Da setzt man jetzt einfach überall Z gleich 0, stellt fest, dass die Roh-Komponente verschwindet und tatsächlich einfach nur eine Z-Komponente ähm, übrig bleibt, die hier entsprechend hingeschrieben ist. Ähm, und ja, wenn ich nur eine Z-Komponente habe, das ist genau das, was ich haben wollte. Ich habe offensichtlich dann keine tangentialkomponente des elektrischen feldes sondern eben nur eine normalkomponente wenn wir das elektrische feld haben dann können wir jetzt tatsächlich auch sehr schnell äh, die oberflächenladungsdichte ausrechnen weil wir haben die stetigkeitskomponente für die normalkomponente der dielektrischen verschiebung und in dem fall kann ich die ja einfach als epsilon0 mal e schreiben das ist jetzt auch nur die eine Seite, die wir die zweite Seite genannt hatten. Auf der ersten Seite ähm, ist das E-Feld, bzw. Die, die elektrische Verschiebung sowieso null, sodass nur dieser eine Term stehen bleibt. Ähm, und äh, die Normalkomponente, der normalen Vektor war nach außen gerichtet, also ist ähm, die normalen Komponente gerade die negative Z-Komponente, sodass dieses Vorzeichen hier dann eben verschwindet. Und diese Unstetigkeit ist eben gerade durch die Oberflächenladung gegeben, sodass wir einfach, wenn wir das Feld haben, ähm, ähm, das Rho F dadurch bekommen, dass wir das Feld nochmal mit Epsilon 0 multiplizieren. Am ähm, auch, der der, ähm, auch der Oberfläche natürlich. Ähm, und das gibt dann diesen Ausdruck, den wir ähm, hier nochmal hingeschrieben haben den wir übrigens so viel, viel einfacher gefunden haben, als wenn wir eine entsprechende Integralgleichung hätten lösen müssen. Ähm, ja, und ähm, aus, wenn wir das Hoch von f kennen, dann können wir natürlich auch die Gesamtladung der Fläche ausrechnen. Das machen wir, um das Ganze einfach nochmal auf Plausibilität zu überprüfen. Ähm, dafür müssen wir die Roh-Integration ausführen von 0 bis unendlich und die Phi-Integration von 0 bis äh, 2Pi da wir gar keine Vierabhängigkeit haben, wird das natürlich eine, äh, gibt das einfach nur einen Faktor 2 Pi, der sich hiermit kompensiert. Und das rechtliche Integral ist dann auch schnell gelöst. Und wenn man das macht, kommt hier tatsächlich einfach minus Q heraus. Und das ist sehr plausibel, ähm, weil das minus Q ist auch genau die Ladung, die wir als Bildladung eingesetzt haben. Und die Gesamtladung der Anordnung darf sich natürlich durch diesen Modellierungsschritt, den ich gemacht habe, dass ich statt der Oberflächenladungsdichte eine Bildladung eingefügt habe, durch diesen Modellierungsschritt darf sich die Gesamtladung der Anordnung natürlich nicht ähm, verändern. Ähm, insgesamt hat die Anordnung also keine Gesamtladung, damit auch keinen Monopolterm in der Multipol-Entwicklung. Das ist also tatsächlich hier ein reiner Dipol, so wie wir das auch schon vermutet haben. Ähm, ähm, ich hatte ja eben das Bild vom Dipol auch schon als die Lösung gezeigt. Das bestätigt sich hier einfach nochmal. Ähm, Zum achten ist, da muss man immer aufpassen bei der Bildladungsmethode, ähm, die Lösungen, die wir jetzt ausgerechnet haben, sind nach wie vor nur Lösungen, in dem Fall eben für z größer als 0, also eben ursprünglich im ursprünglichen Lösungsvolumen. Auf der anderen Seite der ähm, leitenden Fläche, da kennen wir im Übrigen die Lösung ja auch schon, da wissen wir, dass e gleich 0 ist und phi gleich 0 ist, ähm, sprich, da hätten wir überhaupt keine Veranlassung, E-Feld und Potenzial auszurechnen. Nur manchmal ist es so, wenn man das im Rahmen der Bildladungsmethode durchrechnet, ist man dann, äh, hat man das ursprüngliche Problem schon wieder fast vergessen, wenn man die Lösung gefunden hat und schreibt dann äh, dieses E-Feld in dem Fall für z kleiner 0 auch noch als äh, Lösung hin. Das darf man natürlich nicht machen. Ja, wir haben das ähm, Potenzial gefunden. Ich habe es hier nochmal hingeschrieben. Ähm, und ähm, wenn wir das Potenzial haben, wissen wir, haben wir letztendlich auch äh, die grünsche äh, Funktion gefunden. Das heißt, äh, wir können aus diesem Potenzial jetzt auch direkt die grünsche Funktion des Halbraums, der, also des Raums, der mit einer äh, beliebig gut leitfähigen Fläche äh, abgeschlossen ist, äh, äh, äh, berechnen. Das wäre der Halbraum z größer als 0. Und ähm, ja, ich brauche das nur hinzuschreiben, indem ich einfach Q gleich 1 setze. Dann ist das sofort die grinsche Funktion. Und ähm, ja, äh, hier natürlich jetzt auch mal koordinatenfrei hingeschrieben. Aber der Schritt von hier nach hier ähm, sollte nicht allzu schwer sein. Ähm, der entscheidende Punkt ist, dass ähm, ich mit Hilfe der grinschen Funktion, die ich an einem Beispiel gefunden habe, nämlich ähm, indem ich gesagt habe, diese ähm, Fläche ist geerdet und hat überall das Potenzial Null, ähm, dass ich diese Greens-Funktion jetzt auch nehmen kann, um beliebig andere Randwertprobleme gleicher Geometrie zu lösen. Gleicher Geometrie heißt, diese leitfähige Ebene muss natürlich da bleiben, wo sie ist. Ansonsten hätte ich ein ganz anderes neues Problem. Und ähm, wir haben ja gesehen, dass die Randbedingungen fürs E-Feld ähm, auch sehr elementar waren. Die habe ich ausgenutzt. Also auch weiterhin ähm, muss die unendlich leitfähig sein, damit ähm, E gleich äh, E auf der Fläche senkrecht steht. Aber ähm, äh, wir könnten auch beliebige andere Werte für das Potential oder ähm, für die normalen Ableitungen des Potentials. Auf dieser Oberfläche jetzt annehmen und aus der formalen Lösung dann sofort die Lösung für das Potenzial hinschreiben. Weil wir kennen jetzt die Greensche Funktion. Wenn wir die Greensche Funktion kennen, kennen wir auch die normalen Ableitungen der Greenschen Funktion, die ich hier unten für den Fall auch einfach nochmal hingeschrieben habe. Das heißt, sobald jetzt an den Orten der Oberfläche entweder phi oder die phi nach dn vorgegeben ist, kann, wir, kann man tatsächlich über die bekannte Greensche-Funktion und die bekannte Normalableitung der Greenschen Funktion diesen Ausdruck hier ähm, formal lösen. Formal lösen heißt, alles, was hier steht, ist bekannt. Ähm, die Integrale ähm, können dann vielleicht nicht im letzten Schritt analytisch hingeschrieben werden, aber ähm, ich habe zumindest einen geschlossenen Term, den ich im Zweifelsfall numerisch lösen kann. Wir werden hier in diesem Fall, ähm, weil das, wenn man das das erste Mal sieht, etwas verblüffend ist, ähm, tatsächlich auch mal vorrechnen für einen einfachen Fall. Ähm, und zwar nehmen wir jetzt an, dass das Potenzial an der Oberfläche nicht mehr 0 sein soll, wie wir es bisher äh, angenommen haben, sondern es soll einen endlichen Wert phi 0 haben. Und äh, was wir erwarten ist natürlich, ähm, da das Potenzial ja sowieso nur bis auf eine Konstante bestimmt ist, dass ich äh, den gleichen Ausdruck bekomme wie auch für das Problem, wo äh, das Potenzial an der Oberfläche 0 war und einfach das Phi 0 als additive Konstante hinzukommt. Und das versuchen wir jetzt eben äh, nachzuvollziehen, dass das tatsächlich so ist. Wir gehen für das konkrete Rechnen mal wieder in Zylinderkoordinaten. Das ist der bekannte Ausdruck, den wir jetzt eben schon gesehen hatten. Und allgemein, auch das nochmal hingeschrieben, hätte ich jetzt eben den Volumen, das Volumenintegral mit der Ladungsverteilung und Integrationsfunktion und die beiden Oberflächenterme. Und äh, ja, hier konkret ähm, haben wir ja äh, äh, Direktgletscher-Randbedingungen. Äh, das heißt, äh, wir würden in diesem Fall reinschauen, wo wir die normalen Ableitungen der Greens-Funktion brauchen. Äh, und äh, äh, dieser Term würde keine Rolle spielen, weil wir ja überall Direktgletscher-Randbedingungen haben. Und wir wissen ja, dass wir nicht beide äh, Randbedingungen an einem Punkt haben müssen. Das heißt, diesen Term hier können wir getrost ähm, äh, fallen lassen. Äh, den brauchen wir nicht weiter zu betrachten. Ja, ähm, und äh, äh, das Oberflächenintegral für den zweiten Term, den geht, gilt es jetzt eben letztendlich zu berechnen. Dafür brauchen wir aber erstmal die normalen Ableitung am äh, auch der Oberfläche, äh, also dg nach dn ausgewertet an der Oberfläche von V. Das ist per Definition Gradient G äh, mal normalen Vektor. Und äh, in dem speziellen Fall, äh, der normalen Vektor ist ja der Vektor minus EZ. Äh, also äh, wäre die Normalkomponente des Gradients jetzt in dem Fall einfach die negative Z-Komponente, also minus DG nach DZ ausgewertet bei Z gleich 0. Doch. Und äh, die Ableitung äh, der Greens-Funktion hier nach Z, die sind natürlich schnell passiert. Äh, ich habe den Zwischenschritt noch mal notiert, das könnt ihr dann äh, gerne nochmal nachvollziehen. Und wenn man hier jetzt äh, z gleich 0 einsetzt, bekommt man zunächst diesen Ausdruck ähm, und dann eben ähm, ähm, den finalen Ausdruck, wie er hier vorne steht. Ähm, ja, und jetzt kenne ich also die normalen Ableitungen der Green's Damit sind jetzt alle Terme bekannt und ich brauche nur noch einzurechnen, für, einzusetzen. Für die Reglettscher Randbedingungen hätte ich jetzt also das Volumenintegral, das ist mal hier als grüner Term hervorgehoben, und den Oberflächenterm, das ist dieses Integral hier in Rot. Und ähm, ja äh, wir brauchen jetzt natürlich nur die konkrete normalen Ableitung einzusetzen. Den roten Term, den wollen wir ausrechnen. Äh, hier in der ersten Zeile ähm, äh, habe ich einfach nur eingesetzt. Dann zieht man alles, was so an Konstanten anfällt, nach vorne und zieht das zusammen. Und ähm, bei dem Integral, was hier jetzt noch steht, äh, erkennt man äh, sehr schnell, dass es äh, zweckmäßig ist, beispielsweise folgendermaßen zu substituieren. Wir setzen Zeta gleich Rho Quadrat plus A Quadrat, dann ist äh, D, Entschuldigung, das heißt nicht Z, das heißt Zeta, dann ist D Zeta gleich 2 Rho äh, D Rho. Äh, damit steht hier oben im Prinzip schon äh, der richtige Ausdruck. Wir müssen nur die 2 noch ähm, berücksichtigen. Das gibt den Faktor halb hier vorne, das a ziehen wir aus dem Integral raus und das Integral, was dann übrig bleibt, ähm, bei dem natürlich die Grenzen angepasst werden müssen, ähm, das ist ähm, trivial ähm, zu lösen und äh, wenn wir das jetzt ausrechnen, ergibt das letztendlich einfach phi ähm, 0. Und das ist genau das, was wir schon vermutet haben. Das heißt, wie erwartet, wäre in dem Fall das Gesamtpotenzial einfach das Potenzial, das wir ausgerechnet haben für den Fall, dass wir Potenzial 0 auf der Oberfläche haben, plus jetzt eben das Potenzial, das wir tatsächlich in dem Fall auf der Oberfläche haben. Ja, Das ist sehr befriedigend, das Resultat. Ähm, ist genau das, was wir erwartet haben und zeigt uns noch mal, dass wir hier zwischendurch äh, keine offensichtlichen Fehler gemacht haben. Das war das erste Beispiel, äh, das äh, relativ einfach ist, was aber tatsächlich auch sehr wichtig ist, weil äh, leitfähige Flächen tatsächlich in der Elektrotechnik eine sehr fundamentale äh, Rolle spielen. Äh, ein zweites Beispiel, wo wir auch noch mal ähm, äh, uns die Situation anschauen können, ist die Spiegelung an der Kugel. Auch Kugeln sind Geometrien, die tatsächlich immer wieder ähm, vorkommen. Und ähm, wir betrachten jetzt also als zweites folgende Geometrie. Wir haben eine Kugel mit Radius R. Auch die soll wieder beliebig leitfähig sein und auch sie soll erstmal geerdet sein. Und ähm, im Abstand S1 vom Mittelpunkt haben wir eine Ladung Q. Uns interessiert Potenzial bzw. Feld äh, am Beobachtungspunkt P. Und ähm, äh, dieser Punkt P hat zunächst mal vom, ähm, äh, von der Originalladung Q einen Abstand R1, den wir natürlich ähm, ähm, einfach angeben können. Und äh, ja, man ahnt schon, dass man auch hier wieder mit Spiegelung zurechtkommt, aber äh, es ist nicht ganz so offensichtlich, wie groß denn jetzt äh, die Bildladung äh, sein muss. Deshalb schreiben wir hier etwas allgemeiner mal hin, dass sie minus Alpha mal Q ist. Und das Alpha ist noch unbekannt. Und man weiß auch nicht so direkt, wo man sie denn hinsetzen soll. Und deshalb sagen wir, wir setzen sie in einen Abstand S2 vom Mittelpunkt. Ähm, ja, Und das Potenzial für diese beiden Ladungen, das können wir wieder hinschreiben, indem wir uns ähm, klar machen, dass wir äh, äh, äh, äh, wie die entsprechenden äh, Abstände sind äh, der Abstandsvektor R1 ist ja einfach tatsächlich der Vektor R und das ist ja nichts anderes als R mal ER minus der Vektor R' und das ist der Vektor S1 mal ER' für die andere Ladung, die ja die Ladung minus Alpha mal Q hat, entsprechend hingeschrieben. Und ja, wir fordern ja jetzt, dass das Potenzial an der Oberfläche der Kugel verschwinden soll. Das heißt, Phi von R gleich Groß R mal Er, also wenn der Punkt auf der Oberfläche liegt, das soll null sein. Und wenn man das einsetzt und fordert, dass das 0 ist, führt das auf diese Beziehung hier. Und diese Beziehung wird erfüllt. Das kann man sich leicht anschauen, dass diese Beziehung erfüllt wird, wenn S2, das unbekannte S2, folgendermaßen durch das bekannte R und S1 ausgedrückt werden und wenn das Alpha auch wieder durch das bekannte R und das bekannte S1 in dieser Art und Weise ausgedrückt wird. Wenn man das hier entsprechend einsetzt, wird man sehen, dass die Bedingung erfüllt ist. Das heißt, wir haben beiden unbekannten Größen S2 und Alpha bestimmt, indem wir die Randbedingung fürs Potential, die vorgegebene Randbedingung fürs Potenzial, nämlich dass das Potenzial hier 0 sein soll, ausgenutzt haben. Auf die Art und Weise können wir jetzt natürlich auch die Greensche funktion der Kugel ähm, bestimmen. Wir kennen das Potenzial. Ähm, und wenn wir das Potenzial kennen, wissen wir schon, wir brauchen nur noch die Ladung äh, formal zu, als 1 zu setzen. Also Q wird jetzt hier zu 1 gesetzt. Die anderen Größen werden ähm, eingesetzt und auf die Art und Weise Bekommen wir äh, diesen Ausdruck für äh, die griechische Funktion der Kugel? Das kann man auch äh, sich noch mal anders hinschreiben, indem man hier äh, entsprechend äh, äh, äh, den Betrag bildet. Und äh, ja, so sieht das aus. Nicht so handlich wie bei, der, äh, bei dem Beispiel, was wir eben hatten, aber äh, immer noch Ausdrücke, die, äh, die man bewältigen kann. Das ist offensichtlich symmetrisch. Das ist immer nur noch mal so ein Check. Wir wissen ja, dass R von R und R gleich, R' gleich G von R' und R sein muss. Also die Vertauschung von R und R' darf keine Rolle spielen. Da überzeugt man sich schnell von, dass das hier erfüllt ist. Die Randbedingungen des Potenzials sind erfüllt. Die Poisson-Gleichung im Lösungsvolumen ist erfüllt. Und ähm, wir haben auch, äh, wir wissen schon, dass wir dann auch die Eindeutigkeit der Lösung haben. Das heißt, an der Stelle wissen wir schon, dass wir äh, dann auch fertig sind. Ähm, und wieder kann man hier durch die Lösung dieses einen Problems mit einer Punktladung vor einer geerdeten Kugel tatsächlich eine ganze Klasse äh, von Problemen lösen, indem man diese Greens-Funktion, die wir jetzt gefunden haben, eben nutzt äh, und dann das Potenzial, egal äh, wie jetzt die Randbedingungen vorgegeben sind, ob als von Neumannsche Randbedingungen oder als direktletische Randbedingungen oder als gemischte Randbedingungen, vollkommen egal. Formal können wir das ausrechnen, wenn wir die Greensfunktion funktion jetzt kennen. Natürlich müssen wir auch die normalen Ableitungen noch kennen. In dem Fall ist das aber auch schnell ähm, ausgerechnet. Die müssen wir jetzt hier nicht ähm, Term für Term durchgehen. Ich habe es einfach noch mal hingeschrieben. Gut, also jetzt sieht man schon, wie das funktioniert und ähm, ganz ehrlich, es ist nicht immer ganz einfach, die Grins-Funktion zu finden, äh, aber für bestimmte einfache Geometrien kann man tatsächlich mit Hilfe dieser Bildladungsmethode, also mit dieser Spiegelungsmethode, ähm, die Grins-Funktion äh, sehr einfach und sehr elegant ähm, aufführen, auffinden. Einen wichtigen Fall haben wir bisher noch nicht betrachtet. Wir haben uns jetzt immer nur eine Oberfläche uns angeschaut, die zur Spiegelung herangezogen wird. Und häufig ist es aber so, dass man mehrere Oberflächen hat. Und auch in diesem Fall kann man tatsächlich manchmal mit der Spiegelungsmethode weiterkommen. Wir werden uns ein Beispiel hier noch ganz, ganz kurz anschauen. Und zwar den Fall, wenn wir gleich sehen, dass wir zwei äh, parallele, äh, unendlich, unendlich gut leitende Ebenen haben. Immer wenn man mehrere Spiegelebenen hat oder mehrere Ränder hat, dann äh, muss man beachten, dass man nicht nur die Originalladung an jedem der Ränder spiegeln muss, sondern man muss tatsächlich auch die Spiegelladungen an den Rändern nochmal spielen, an, spiegeln, an denen sie noch nicht gespiegelt worden sind. Ähm, wir müssen also Spiegelungen der Spiegelung berücksichtigen. Das ist wirklich ähm, ja, so, wie wenn man zwischen zwei Spiegeln, zwei echten optischen Spiegeln steht, ähm, dann ist es ja auch so, dass man ganz, ganz viele Spiegelbilder sieht, weil sich die Spiegelbilder widerspiegeln. Und das ist hier tatsächlich auch so. Daran liegt es, dass wir das auch tatsächlich nur für bestimmte ähm, Geometrien ähm, dann lösen können, weil das führt ja automatisch auf eine Reihenentwicklung. Ähm, und ob diese Reihe konvergiert oder nicht kon konvergiert, das hängt tatsächlich von der konkreten Geometrie ab. Ein einfaches Beispiel, in dem es auch konvergieren wird, wir werden es aber nicht bis zum letzten Punkt dann hinschreiben. Ähm, wir nehmen mal an, dass wir eben tatsächlich zwei leitfähige ähm, ähm, planparallele ähm, Ränder haben und dazwischen haben wir ähm, eine Ladungsverteilung. Ich habe die jetzt mal so dreieckig hingeschrieben. Das ähm, ähm, ist dann gleich bei den Spiegelungen etwas besser zu erkennen, ähm, was das Spiegelbild von wem ist. Äh, das sieht man bei dem Dreieck etwas besser, als wenn ich dann nur einen Punkt hinmachen würde. Ähm, was zunächst zu machen ist, ist natürlich, dass wir ähm, diese Ladungsverteilung zum Beispiel an dieser ersten Ebene ähm, spiegeln. Das würde ein entsprechendes Spiegelbild ergeben, so wie ich das jetzt hier hingezeichnet habe, mit einer, entsprechend, ähm, mit einer entsprechenden Ladungsverteilung mit umgekehr, umgekehrten Vorzeichen. Ähm, natürlich muss ich auch diese an der rechten Grenzfläche spiegeln. Und das gibt das. So, ähm, jetzt geht es aber weiter. Ich muss die ähm, Ladung, die ich jetzt an dieser Grenzfläche gespiegelt habe, diese Bildladung, die muss ich tatsächlich auch noch mal an der anderen Fläche spiegeln, genauso wie ich diese Bildladung an der linken Fläche noch spiegeln muss. Fangen wir damit an. Diese Bildladung an der linken Fläche gespiegelt, gibt offensichtlich eine Ladung, die hier sitzt ähm, und die ich mir auch als Spiegelbild der ersten Bildladung vorstellen könnte, wenn ich einfach die Struktur periodisch fortsetze. Das soll diese rote Linie andeuten. Und in die andere Richtung geht das entsprechend, auch diese Ladung jetzt gespiegelt an der rechten Grenzfläche gibt wieder eine Bildladung zweiter Ordnung sozusagen ähm, und auch die könnte ich mir vorstellen als das Bild ähm, des ersten Bildes, gespiegelt an einer periodischen Fortsetzung der Struktur. Ja, und Jetzt ist glaube ich klar, wie das weitergeht. Man müsste diese ganze ähm, Kette bis ins Unendliche fortsetzen, muss ich das hinschreiben. Ähm, die ähm, ganzen Terme äh, sich anschauen und dann eben zusehen, dass man die ähm, Reihenentwicklung äh, hinschreibt und die Konvergenz äh, zeigt und den entsprechenden äh, äh, Endwert der Reihe, den Summenwert der Reihe äh, hinschreibt. Und auf die Art und Weise kann man dann eben auch die Greens-Funktion dieses äh, Raumes im Spalt zwischen zwei unendlich ausgedehnten ähm, ähm, Platten ähm, berechnen. Und wenn man die Grins-Funktion einmal hat, das wissen wir, dann können wir auf dieser Geometrie alle Probleme lösen. Gut, ja, das ähm, soll es an der Stelle tatsächlich jetzt auch ähm, gewesen sein. Und ähm, äh, Sie sehen, wir, wie mächtig tatsächlich erstens äh, die Grins-Funktionen sind und äh, wie wir sie tatsächlich auch für bestimmte Geometrien äh, mithilfe der Spiegelungsmethode dann doch sehr einfach auffinden kann. Ähm, und äh, wir werden in den nächsten Veranstaltungen jetzt äh, dann tatsächlich auch noch weitere Methoden kennenlernen, aber äh, unterm Strich ist es sicherlich so, dass die äh, gerade in der Elektrostatik die Methode der äh, Spiegelladungen eine der bedeutendsten überhaupt ist, um die Probleme zu lösen, um die grinschen Funktionen aufzufinden. Wie immer danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wie gewohnt finden Sie auf der Webseite auch weitere Informationen. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.